Ja, hallo, mein Name ist Christian Walter von TradeVola und in letzter Zeit haben wir sehr viele Nachfragen erhalten, wie man an verschiedenen Börsen überhaupt Orders oh, platzieren kann oder wie man Börsen vielleicht auch direkt ansteuern kann. Wir haben hier die Trader Workstation von Interactive Broker. Und vielleicht erstmal ein Beispiel, wenn es jetzt um eine Aktie geht, nehmen wir jetzt mal Facebook. Ich gebe den Namen hier einfach im Chart ein. So, dann kann man hier nach den Produkten suchen, wir wollen natürlich jetzt nur Aktien haben in der Form, dann sehen Sie in der Regel alles, was angeboten wird, bei Aktien ist es jetzt relativ übersichtlich, die wird ähm, aktuell, können wir die in der Nestec, in Mexiko könnten wir sie handeln, wir können sie in Frankfurt handeln und das Letzte müsste dann, wenn ich mich nicht täusche, ähm, in der Schweiz noch sein. Hier sehen Sie auf jeden Fall alle Börsen, wo momentan diese Aktie gehandelt wird und wo Sie dann auch schlussendlich äh, den Wert ansteuern können. Also bitte immer den Namen komplett eingeben, dann die Suchfunktion und hier können Sie dann ähm, einen Überblick haben. Ähm, da ist es immer wichtig zu wissen, ähm, welche Abkürzung steht für was, weil das Land steht ja nicht dahinter. Ähm, in Mexiko haben wir Glück, die Börse da ähm, wird mit MEXI abgekürzt, dann kann man sich es erschließen. Aber ich denke mal, bei Ibis zum Beispiel weiß jetzt nicht jeder, dass es die deutsche Börse ist. Bei der Nasdaq, glaube ich, ist es klar, aber sonst sehen Sie in Klammern immer die jeweiligen Börsenkürzel, die dann hinweisen, auf welchem Handelsplatz das gehandelt wird. Das ist das Erste. Oft ist es natürlich auch von den Gebühren dann interessant, wo führt man eine Aktie aus? Also selbst wenn ich mich entscheide, ich möchte Facebook jetzt in Amerika handeln. Dann geben wir mal Facebook hier in das ORDER-Tool ein oder in unsere ORDER-Maske, die hier geliefert wird. Ich mache sie in der Form, so ich hoffe, das kann man erkennen. Hier sieht man ähm, in der Form, wo haben wir es, noch die Möglichkeit. Über Advanced, hier hat man dieses kleine Feld, Advanced, also immer den Börsenplatz dann ähm, beide oder selber über diesen kleinen Zusatz Advanced ähm, auswählen und dann haben Sie die Möglichkeit hier die Destination auszusuchen. In der Regel, egal an welche Börse Sie gehen, ist ein sogenanntes Smart Routing dahinter geschalten, das heißt, Ihre Order wird jetzt an die verschiedensten Exchanges ähm, oder ECNs, wie man sie nennt in Amerika, ähm, weitergeleitet. Dort, wo Sie die schnellste und beste Ausführung bekommen, ähm, gibt es dann ähm, ja, genau die Ausführung in dem Sinne. Kann auch sein, dass es Teilausführungen von verschiedenen Exchanges gibt. Aber um das Ganze jetzt selbst zu steuern, haben Sie natürlich dann die Möglichkeit, hier reinzugehen. Und ähm, ja, in der Form sieht man mal hier alle sogenannten äh, ECNs, die jetzt in Amerika verfügbar sind und da gibt es natürlich immer kleine ähm, Unterschiede, sogenannte Exchange-Fees, äh, werden Sie vielleicht schon mal gehört haben. Die Odergebühren selbst sind ja in der Regel Standard überall gleich, aber kleine Exchange-Fees sind immer abhängig von den jeweiligen Börsen. Deswegen, wenn Sie Smart eingestellt haben, können Sie das zumindest hier bei Interactive Broker nicht vorab schon genau beziffern, was Ihre Odergebühr ist, da das jeweils von der Exchange Free abweicht, wenn Sie direkt einen ähm, Platz oder einen äh, ECN ansprechen wollen. Ich glaube, der größte ist hier ganz oben nach MX ARCA, Archipelago, dann kann man das dort direkt einstellen und der Unterschied natürlich kann, je nach Wert, ein bisschen länger dauern, bis Sie eine Ausführung bekommen als wenn Sie das Smart Routing äh, wählen. Also das sind die wichtigen Dinge, die man beachten muss. Ähm, die Gebühren selbst, die sogenannten Exchange Fees, finden Sie dann auf der Webseite. Da kann man sich das auch noch einmal in Ruhe anschauen. Ja, sollte Ihnen das Video gefallen haben, würde ich mich über ein ähm, kurzes Like sowie auch ähm, ähm, ja, unserem Kanal zu abonnieren freuen, dass Sie auch in der Zukunft keines äh, dieser Informationsvideos verpassen. Vielen Dank.